Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend zu unserem kleinen Discord-Event. Freut mich, dass wir auch in diesen Corona-Zeiten einen Gast für uns gewinnen konnten. Da ist nämlich der Paul Diegel bei uns heute zu Gast, der uns erzählen wird, wie denn die Arbeit im Europäischen Parlament läuft. Er ist Mitarbeiter bei einer der Piratenabgeordneten, aber ich denke, dazu kann er jetzt gleich ganz viel mehr erzählen. Also lieber Paul, willkommen auf dem Piraten-Discord und wer bist du denn? Danke, Daniel. Äh, hallo alle zusammen. Ich bin, wie gesagt, Mitarbeiter von Maketa Ghegorova. Ähm, ich sehe das aber, sag mal so, ich arbeite auch für einen anderen Abgeordneten, der bei der ÖDP ist. Ähm, und für ihn arbeite ich halt ein bisschen, also was war es, 20 Prozent oder so und den Rest für Marketta. Also hauptsächlich Pirat. Äh, das mache ich jetzt seit sechs Jahren insgesamt im Parlament. Ich weiß nicht, Daniel, wisst, wie, wie detailliert soll ich erklären, wer ich bin und wo, warum ich das tue, was ich tue. Oh, mach gerne erstmal so äh, 15 Minuten, damit die Leute dich ein bisschen ein Bild davon haben, wer du bist. Wir ja, haben Leute. Okay. Ähm, also, ich bin geboren in Usbekistan und meine Familie sind nach Deutschland gezogen, als ich sieben war. Das heißt, ich kann Deutsch. Ich Bin in Sachsen groß geworden, großer Demokrat. Ähm, bin dann, hab in Maastricht studiert, äh, Europawissenschaften und dann in London und habe dann als äh, zunächst als, äh, äh, als Intern bei der Kommission angefangen in Berlin. Und dann habe ich als Lobbyist für die Banken gearbeitet äh, und dann bin ich ins Parlament. Also die, hauptsächlich arbeite ich jetzt sechs Jahre im Parlament. Die Ausschüsse sind internationaler Handel, äh, Außenpolitik und Sicherheit und jetzt seit neuestem auch so Constitutional Affairs. Also alles, was so EU-Recht angeht. Von EU-Recht selbst habe ich praktisch Ahnung, theoretisch nicht wirklich. Also ich habe äh, alles studiert und nichts. Das heißt, so richtig detaillierte Fragen, falls ihr die habt, äh, kann ich vielleicht später schriftlich beantworten. Ähm, so, was noch? Für Marketta mache ich meistens, wie angekündigt, Handelspolitik und Außen- Außensicherheitspolitik. Ähm, das ist gerade etwas schwer, weil das Parlament halt, ja, runtergefahren ist oder wie soll man es nennen, nicht wirklich funktionsfähig ist. Also wir beschließen immer noch Resolutionen und allerlei äh, Kleinigkeiten. Aber so die richtige Arbeit äh, ist jetzt mehr oder weniger eingefroren. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit, mit Leuten wie Daniel zu reden und äh, auch hier so ein bisschen zu erzählen, was im Parlament funktio äh, funktioniert und nicht funktioniert. Ähm, für mich ist am interessantesten, ob ihr Fragen habt. Äh, auch zur Funktionsweise des Parlaments oder zu thematischen Sachen, dann bitte stellt die irgendwo, ich weiß nicht, wo das am besten ist, weil das, glaube ich, macht mehr Sinn, als äh, wenn ich hier einfach ähm, erzähle, was ich so mache. Ja. Also wir haben, für die, die es noch nicht kennen, wir haben über dem äh, Voice Channel hier einen Talk-Chat. Das heißt, wenn ihr ähm, ähm, Fragen habt äh, zu den Sachen, die Paul erzählt äh, oder Dinge, äh, die ihr gerne über das Parlament wissen wollt, da haben wir jetzt jemanden da, der ziemlich viele dieser Fragen auch beantworten kann. Wir hatten uns vorher überlegt... Ähm, dass Paul jetzt erstmal ein bisschen was über das Parlament und die Arbeit im Parlament erzählt. Ähm, vielleicht kommen da auch schon die ersten Fragen und danach, dass wir da so einen Teil machen, wo er drauf eingeht, ähm, was denn die inhaltlichen Punkte sind, äh, wo er gerade für Marketta für arbeitet, äh, wo vielleicht dann auch die Andockpunkte ähm, punkte für Piraten wären. Ja, soll ich, ähm, soll ich einfach thematisch erstmal anfangen? Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich Parlament und danach äh, ähm, spe äh, das Spezielle, oder? Also vielleicht kann ich so ein bisschen die, die Machtverhältnisse zwischen den Institutionen auch äh, etwas erklären. Ähm, die Kommission ist halt die Organisation, die die Exekutive bildet und dementsprechend Gesetze vorschlägt. Jetzt haben wir äh, die Kommission gerade erst gewählt, das heißt die Gesetzesvorschläge so... Äh, Single uh, European Act oder sowas, uh, Digital Single European Act oder so andere Sachen, die kommen erst. Das heißt, da ist noch nicht so viel da. Ähm, also das ist die, die Organisation, die das vorschlägt. Das Parlament ist dann die Organisation, die mit dem ähm, Rat, also allen Mitgliedsländern, diese Sachen sozusagen verhandelt und in Komitees ähm, spezialisiert durchgeht und halt bestimmte Änderungen dran macht. Ich sitze, wie gesagt, durch meine Abgeordneten im Ausschuss für internationalen Handel. Das heißt, die ganzen Handelsverträge sind in erster Linie das, womit wir beschäftigt sind. Ich arbeite in diesem Ausschuss jetzt nicht direkt für Marketta, aber für den, für den anderen Abgeordneten, für Klaus Buchner, an einer Gesetzgebung, eine Regulation für die Exportkontrolle Export von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck. Das sind äh, die ganzen neuen Technologien, das sind Überwachungstechnologien, das sind all diese Sachen. Also das ist jetzt ähm, vielleicht, falls es interessant ist, kann ich da aus dem direkten Verhandlungsspektrum des Parlaments mit dem Rat ein bisschen erzählen. Ähm, in den anderen Ausschüssen, also das, äh, der andere Ausschuss ist halt der Ausschuss für Außenpolitik äh, und Sicherheit. Da das Parlament durch die Verträge keine wirkliche ähm, ja, ich will nicht sagen Macht, aber wirkliche Zuordnung hat, was die Außenpolitik angeht. Äh, ist es eher ein Ausschuss, in dem das Parlament sagt, keine Ahnung, äh, was in Venezuela gerade passiert, ist schlimm, macht das und das. Das sind nicht bindende Resolutionen. Ähm, das hat Auswirkungen auf kleinere Länder. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ähm, vor nicht so langer Zeit, äh, gab es in Malediven zum Beispiel ein, äh, so etwas wie einen politischen Coup. Und das Parlament hat im Grunde angedroht, dass äh, der Tourismussektor und bestimmte Investitionen ausbleiben, wenn die nicht, äh, wenn die das nicht rückgängig machen. Und äh, die haben es tatsächlich gemacht, wahrscheinlich nicht direkt wegen uns, aber ähm, ja, bei kleinen Ländern funktioniert das. Und die Arbeit im Ausschuss für Außenpolitik äh, richtet sich eher an spezifische Themen. Für Maketta ist es jetzt die die, die Balkanregion und die äh, Eastern Partnership Countries, also ähm, Georgien vor allem. Ähm, was die Arbeit da angeht, haben wir gerade äh, ein, eine ja so eine Verhandlungsrunde mit der georgischen äh, Regierung, ähm, was die Investitionen im, im Sinne von der Partnerschafts-, äh, partnership partnership agreements angeht. Und da geht es in erster Linie um Geld, äh, relativ viel Geld. Und was diskutiert wird in diesem Ausschuss äh, und von den Abgeordneten ist ähm, in erster Linie, wie das Geld ausgegeben wird, wer es bekommt und wie es kontrolliert wird. Also das ist auch ein Riesenteil der Arbeit. Das macht jetzt meine Kollegin Christina in erster Linie. Das heißt, dazu kann ich nicht sehr viel sagen. Ähm, bei dem Ausschuss ähm, für ähm, Vertragsrecht, äh, nicht Vertragsrecht, für, na, wie heißt das auf Deutsch, Daniel? Um. Don't know also Constitutional Affairs, ähm, da geht es um die, wirklich die, das Regelwerk der Europäischen Union, also jetzt nicht die Verträge an sich, weil die Verträge geändert werden müssen von allen Mitgliedsländern, aber so die, alles, alles außer den Verträgen und da ist Marketa relativ neu, ähm, wir sind reingesprungen, weil äh, durch Brexit ähm, sozusagen das reshuffled wurde und äh, es die Möglichkeit gab für sie, da haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, Einfach aus dem Grund, weil dort selbst noch nicht so viel passiert ist. Die Conference of Europe, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie euch informiert habt, ob ihr das kennt, die geplant ist, ist sozusagen eine Riesenveranstaltung, wo äh, man den Demokratiedefizit der, in der EU äh, auf jeden Fall da ist, versucht irgendwie ja, zu negieren und äh, zu verbessern. Und wie diese Conference of Europe dann am Ende aussehen soll, das ist, ja genau, Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Äh, wie diese Conference of Europe aussehen soll, wird teilweise in diesem Ausschuss ähm, entschieden. Also verschiedene Leute machen das. Und was vor allem wichtig ist, was denn diskutiert wird äh, auf dieser Konferenz oder auf diesem ähm, ähm, ja, Agora oder wie man es nennen möchte. Also das sind, das ist das große Thema dort. Ähm, da werden auch so langweilige Sachen wie Rules of Procedure und ähm, welche Zuständigkeiten hat wer und äh, wer kann wo was entscheiden. Also das wird auch geklärt. Ich glaube, das ist eher weniger interessant. Ähm, ja, also das ist sozusagen das Parlament, äh, die Arbeit des Parlaments. Ganz kurz zum Rat. Das sind alle Mitgliedsländer zusammen, die ein Sekretariat haben. Das Sekretariat ist sozusagen die eigentliche Institution. Da sitzen ungefähr 300 Leute drin, die, ich glaube, es sind um die 300, aus verschiedenen Mitgliedsländern. Und die verhandeln dann äh, im Endeffekt die ganzen Gesetze mit Parlament und mit Kommission und bilden tatsächlich sozusagen die institutionelle äh, Erinnerung und auch der funktionierende Teil äh, dieser Institution. Mit diesen Leuten habe ich sehr viel zu tun. Ähm, die sind alle sehr professionell, sind meistens irgendwelche Diplomaten und da geht es um sehr, sehr spezifische Sachen. Also in meinem Fall geht es, wie gesagt, um Exportkontrolle. Ähm, heißt, wenn, wenn die deutsche Firma Finn Fischer äh, irgendeinen ähm, ja, Trojaner produziert und diesen dann an die Türkei verkauft, und die Türkei äh, oder Erdogan das dann nimmt und ähm, Demonstranten oder Protestanten ausfindig zu machen, zu inhaftieren und äh, Schlimmeres, dann ist das halt etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Also wir haben ein, eine, eine europäische Gesetzgebung dazu, an der, an der ich, wie gesagt, gerade arbeite, aber es ist trotzdem passiert. Und die Frage da ist gerade, wie stellt man sicher, wenn Finn Fischer das exportieren will, es kontrolliert wird und idealerweise dann nicht an Länder wie die Türkei exportiert wird. Ähm, ja. Daniel, soll ich weitermachen über Außenpolitik oder Handel oder wie hättest du das gern? Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon ähm, zu sehr ins Spezielle gehen. Ähm, heißt, ähm, ich denke erstmal... Ähm, Ihr könnt gerne Fragen stellen, gerne hier im Voice, aber wenn ihr möchtet auch im Chat ähm, auch gerne eine Rückmeldung, äh, in welche Richtung ihr gerne äh, Informationen haben wollt, weil sonst äh, muss Paul halt ein bisschen fischen und schauen äh, und euch dann etwas vortragen, wo wir halt nicht wissen, ob ihr damit was anfangen könnt. Tough Crowd, ja. Yeah. Ja, wie gesagt, wie, wie spezifisch etwas erklärt werden sollte, ähm, das weiß ich nicht, deswegen wenn es da Nachfragen gibt, dann bitte. Ich kann vielleicht, ähm, ich glaube, was am interessantesten ist, was macht eigentlich, was machen die Piraten im Parlament? Äh, vor allem gerade, was macht maketta? Ich denke, das wird die Leute hier am meisten interessieren. Gerne. Äh, ja, ähm, wir haben, also die, die, die Abgeordneten, ich weiß nicht, ob alle Abgeordneten, aber ich glaube, äh, zumindest die Tschechischen sind alle in der, Tsche, äh, in der Tschechischen Republik und arbeiten halt digital. Äh, die Abstimmungen gehen mehr recht als schlecht. Ähm, intern ist es so, dass wir auf Mattermost äh, meistens arbeiten. Ähm, bis auf Briefe und Sachen, die man halt schriftlich machen kann, passiert gerade sehr wenig. Äh, die Meetings, die stattfinden, finden über irgendwelche Konferenz-Apps statt, mehr recht als schlecht. Ähm, meine, meine spezifische Arbeit, also ich kommuniziere mit Marketa und meinen anderen Kollegen und wir, wir arbeiten eher projektemäßig. Also wir haben zum Beispiel, hatten wir ein Projekt, äh, da ging es um Encryption äh, in den, äh, also die USA wollen im Grunde Encryption aufbrechen oder äh, indirekt verbieten mit, mit einer Gesetzgebung. Und unser Projekt bestand darin, was machen wir dazu? Wir haben halt einen Brief geschrieben, ähm, Leute getroffen, mit den richtigen, äh, den richtigen Menschen richtige Sachen und Informationen gegeben und versucht da irgendwie Einfluss drauf zu machen. Das, äh, das war Marketas Hauptarbeit jetzt die letzten, die letzte Woche zumindest. Ähm, die, die Kommunikation zwischen allen vier Piraten, wir haben am Montag äh, reden alle Abgeordneten zusammen. Und äh, meistens passiert, äh, kommt daraus irgendwelche Projekte oder irgendwelche Sachen, an denen wir arbeiten. Äh, wir machen das meistens montags und ähm, die Arbeit im Parlament, die meistens aus Meetings besteht, fällt ja jetzt weg. Das heißt, man hat extrem viel Zeit, um Dinge zu lesen und äh, Dinge zu schreiben. Was dazu sorgt, dafür sorgt, dass äh, gerade alle das tun und natürlich niemand das liest, was andere Leute schreiben. Das heißt, äh, Corona auf Parlamentsebene macht die Arbeit, äh, ja, etwas schwierig. Äh, ich weiß nicht, Daniel, soll ich über bestimmte Sachen, was die Piraten gerade machen? Äh, oder Pläne vielleicht, vielleicht sind die Pläne interessant. Soll ich da was erzählen? Aber ähm, gerade das mit dem Corona und wie das Parlament darauf reagiert, ich glaube nicht, dass das alle so direkt verfolgt haben. Gerne dazu noch ein bisschen und dann auf die Themen. Okay. Ähm, also überraschenderweise, das Parlament hat die größte Kommunikationsabteilung äh, von allen Institutionen. Äh, überraschenderweise äh, ich sieht das aber, also nach außen hin ist es so, dass das Parlament eher hilflos wirkt. Wir haben jetzt zwei Wochen, glaube ich, gebraucht, um überhaupt diese, diese Abstimmung hinzukriegen für alle Abgeordneten. Ähm, es funktioniert das anscheinend. Es, es soll auch relativ sicher sein. Also ich habe mit ein paar Leuten aus, der, aus den Diensten gesprochen, die meinten, dass das okay ist. Ähm, <lacht> ein paar Analysen von anderen Leuten sagen, dass die ganzen Zoom-Sachen zum Beispiel etwas fragwürdig sind. Aber ja, ähm, das wie gesagt, das Problem von, von der Corona-Arbeit ist, dass, weil so wenig Leute in Brüssel sind, ich bin gerade in Brüssel, im Parlament fast niemand und die meisten Dinge und die meisten Entscheidungsfindungen halt äh, in Person äh, stattfinden, wird gerade nichts entschieden und ich habe jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Sachen, Projekte, auf die ich einfach warte, dass Leute mir sagen, äh, was denn da passiert und wie wir den weiterarbeiten. Äh, die, das Parlament ist halt nicht vorbereitet auf diese Sachen, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, dass weder der Rat noch die Kommission auf sowas vorbereitet sind. Die technischen Dinge, die die jetzt eingeleitet werden, also dass man zum Beispiel diese Verhandlungen, von denen ich vorher sprach, diese Triloge, dass man die sicher führen kann. Das System haben wir noch nicht. Das heißt, die Verhandlungen, die gerade stattfinden, da sind ich glaube, es sind um die 20 oder 30 Verhandlungen, die eigentlich jetzt stattfinden würden. Die finden zum Beispiel nicht statt oder die finden sehr informell statt, wo sich halt der Berichterstatter aus dem Parlament oder und der, der Negotiator aus dem Council halt auf irgendwie auf Signal oder so äh, absprechen. Und äh, das ist so die, die Arbeit, wohin das ausweicht. Was ja. mich noch interessant ist, das ist, dass da. Piraten auch mit involviert sind, über den Marcel, der ja als Vizepräsident vom Parlament, glaube ich, ja, genau. gerade für die IT äh, zuständig ist und da auch probiert, Impulse mit reinzubringen. Genau, das, da kann ich vielleicht, also vielleicht sollte man Marcel da selbst fragen. Ähm, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass die, die leitende Kraft, dass wir mal äh, ein System haben, wo wir kommunizieren können äh, im 21. Jahrhundert, wirklich von Marcel ausgeht. Und äh, was ihm zugutekommt, ist, dass die meisten anderen Abgeordneten äh, nicht wirklich Interesse oder Ahnung haben. Das heißt, die lassen ihn machen. Was dazu führen sollte, dass wir vielleicht irgendwann ein sicheres Kommunikationssystem haben und auch diese Verhandlungen führen können. Wenn jetzt bisher keine Fragen sind, ähm, ihr könnt euch gerne zu Wort melden. Gerne auch zwischendrin in den Talkset schreiben. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt diese inhaltlichen Themen, oder? Soll ich einfach durchgehen? Ja, gerne. Und zwar, also ich habe mir ich hab einfach drei Themen ausgesucht, die gerade interessant sind und äh, über die ich einfach ein paar Minuten sprechen möchte. Vielleicht, äh, wenn das Leute interessiert, kann ich dann auch mehr darüber sprechen. Ähm, das, das erste ist äh, internationaler Handel und was gerade passiert und was, sagen wir mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren da so passieren wird mit äh, EU und äh, Handelspolitik und äh, Handelsverträgen. Wir haben jetzt vor kurzem äh, ein, ein äh, Free-Trade-Agreement mit Vietnam abgeschlossen, also die Europäische Union, das Parlament hat das abgesegnet. Ähm, ich sag mal so, Marketa und die Piraten an sich waren eher kritisch, <lacht> weil diese Handelsverträge, man muss die sich so vorstellen, das ist ein, ein Dokument etwa, was war das letzte, 1400 Seiten lang, wo sehr viele technische Sachen beschrieben werden. Was aber dort nicht drin ist, sind ähm, Bedingungen, sowas wie ähm, Labor Rights, Environmental Protection, Human Rights Protection, äh, Privacy, Data Protection. All diese Sachen, die wir in der EU halt äh, durch Rule of Law und durch bestimmte Regulations halt garantiert haben, die gibt es in Vietnam zum Beispiel nicht. Also die, die Vietnamesen haben, ähm, die vietnamesische Regierung hat ein Gesetz vor kurzem erst verabschiedet, was im Grunde die komplette Ausspähung und also das ist für die so ähm, Patriot Act auf Steroids, sage ich mal, weil es dort sehr wenig Zivilgesellschaft gibt und sich Leute auch nicht darüber wehren können, weil sie halt von der Regierung angegriffen werden. Jetzt hat das Parlament mit diesem Land ein Handelsabkommen äh, geschlossen da geht es in erster Linie um Agrarprodukte, aber wir wollen auch unsere Sachen dorthin exportieren. Und was, was passieren wird, ist, dass die Sachen oder die Produkte, die in diesem Land produziert werden, die werden natürlich von Leuten produziert, die keinerlei ähm, Labor Protection haben, die auf Mindestlohn arbeiten, in Sweatshops arbeiten, äh, wo die... In, ähm, wo die Umgebung zerstört wird und all solche Dinge. Das heißt, wir exportieren tatsächlich durch den Import von diesen Waren einfach die, die äh, diese Umstände in dieses Land. Und das hat bisher äh, bisher hat das auch funktioniert und das hat niemanden gestört. Die Grünen, äh, die, die Grünen und äh, SPD, SPD teilweise, äh, jetzt höre ich mich selbst. Sorry, okay. Ähm, das heißt, wir machen Länder, vor allem Entwicklungsländer und ärmere Länder, mit denen wir handeln, ähm, die, die Rechnung geht so, ihr gebt uns im Grunde eure Sklavenarbeit oder äh, eure Mindestlohnarbeit und äh, die Zerstörung eurer Umwelt und wir geben euch dafür unsere Investitionen und kaufen eure Produkte ab. Die Folgen davon ähm, sehen wir und in den Migrationsprozessen ähm, Krise und all diese ganzen anderen Sachen, die gerade in der Welt passieren, sind halt auch teilweise Folgen von unserer Handelspolitik. Jetzt hat vor drei bis, ich glaube, vor drei Tagen hat die französische und die niederländische Regierung hat zusammen ein Papier rausgebracht, ähm, wo im Grunde drin stand, das müssen wir jetzt ändern, wir werden jetzt Mechanismen haben, dass wenn ein Land äh, die Labor und Environmental und äh, Data Privacy und was auch immer, bricht, dann werden äh, die, ähm, die Bedingungen in diesen Handelsverträgen, das heißt, dass die Zölle zwischen den Ländern wegfallen, kommen langsam wieder hoch automatisch. Das sorgt halt dafür, dass diese Länder sich an bestimmte Mindeststandards halten, die wir in der EU äh, vorschlagen oder vorlegen. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Handelspolitik, die wir vorher hatten, die im Grunde daraus bestand, dass wir äh, einem Land äh, Investitionen geben, dass wir eine Parallel-Jurisdiction äh, äh, aufbauen durch diese, ähm, diese Arbitration-Courts, die in den jetzigen äh, Handelsverträgen drin waren, und dass wir äh, völlig, also es ist völlig egal, ob ein Land sich an irgendwelche Bedingungen hält, solange es diese Produkte exportiert. Das war bisher so unsere europäische Handelspolitik. Die Mehrheit der Parteien, ich denke mal so zwei Drittel, haben das unterstützt. Und jetzt sehen wir äh, relativ abrupt, wie sich, wie sich das ändert. Wie durch Frankreich und durch die Niederlande sozusagen jetzt plötzlich die großen Mitgliedsländer aufwachen und sagen, okay, wir können das nicht mehr machen. Die negativen ähm, Konsequenzen von dieser Handelspolitik ändern sich halt. Deutschland ist eine, eine sehr interessante äh, ein sehr interessanter Spieler. Wir sind halt natürlich der größte Exporteur von fast allem und wir haben auch äh, die meiste Macht in, in allen europäischen Institutionen und deswegen ist, was Deutschland macht, natürlich äh, besonders wichtig in dieser Frage. Es ist interessant, dass die, besonders die Niederlande äh, jetzt dieses Papier rausgebracht hat, weil die Niederlande auch eine sehr exportorientierte Wirtschaft hat. Und, sage ich mal, so eine kleinere Version von, von Deutschland ist, wenn man die Mitgliedsländer vergleichen möchte. Sage ich jetzt einfach mal. Und wenn es für die Niederlande möglich ist, sich an sowas zu halten und trotzdem eine exportorientierte Wirtschaft aufrechtzuerhalten, dann, dann äh, sagt mir das zumindest, dass das für Deutschland auch gehen könnte. Ähm, man hat, ich weiß nicht, die, wenn ich mir die deutsche Presse angucke, dann... Zu TTIPs zeiten und zu CESAS zeiten äh, hat man sehr viel darüber gesprochen, aber man hat nicht wirklich gesprochen über die grundlegenden Probleme bei diesen äh, Handelsabkommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass äh, wir im Parlament ähm, auf jeden Fall darüber sprechen, ernsthaft darüber sprechen, die Europäische Kommission darüber spricht, die im Endeffekt natürlich äh, diese Änderungen machen, äh, machen wird und sogar einige Mitgliedsländer. Ähm, zusammenhängend mit dem Handel sind natürlich auch die geopolitischen Begebenheiten äh, und die Trends äh, etwas sehr Wichtiges, worauf ich für Marketta besonders achte und worauf, woran ich arbeite. Der, der grundlegende Unterschied, den wir bisher hatten, war, dass die Amer Amerikaner einfach mal militärisch und geopolitisch die alleinige Macht waren und auch mehr oder weniger internationale ähm, Handelswege beschützen konnten, internationale Regeln aufbauen konnten und unilateral alles entscheiden konnten, was sie wollten. Äh, in so einer Welt äh, kann man handeln unter bestimmten ähm, Regeln, an die sich alle halten, einfach weil es ein, einen großen Polizisten, sage ich mal, gibt, der diese Regeln nicht nur enforced, sondern auch äh, beschützt. Jetzt sehen wir, ähm, durch verschiedenste Umstände, dass äh, China natürlich äh, auch eine Weltmacht werden möchte und in verschiedensten Weisen die, die Vorherrschaft von den USA ähm, abbringen möchte. Die Europäische Union ist da in der Mitte von diesen beiden Mächten. Und die Handelspolitik, die wir gerade neu definieren im, in der Kommission und im Parlament, die bezieht sich halt auf diesen... Ähm, auf dieses Spannungsfeld in der EU ist zwischen China und den USA. Es, es gab eine Regulierung zu Foreign Direct Investment, die, äh, das war, ich glaube, war das vor einem Jahr, ja, etwa vor einem Jahr wurde das abge, ähm, wurde das implementiert, die im Grunde besagt, dass Mitgliedsländer, was kritische Infrastruktur angeht, sehr ähm, aufpassen, also ich sage das mal salopp, aufpassen müssen, wer die Investoren sind und wenn die Investoren äh, Länder sind, die äh, strategische Strategic Competitors sind, was China ist, dann gelten besondere Regeln. Das soll dafür sorgen, dass die Chinesen uns nicht alle Firmen aufkaufen, die, was auch immer, Roboter produzieren oder die, die nächsten AI-Sachen oder Biotech-Sachen oder all, die, all diese Dinge. Ähm, damit leite ich auch weiter in, in das dritte Feld, Emerging Technologies. Das sind also der Begriff Emerging Technologies, äh, ich, ich glaube, die Amerikaner haben den zuerst benutzt. Die haben 14 verschiedene Technologien identifiziert, äh, vor, vor, ich glaube, vor zwei Jahren, die einfach so, einen Aus, eine, so eine Auswirkung haben äh, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, auf äh, Geopolitik und auf äh, Verteidigung, dass diese äh, Produkte oder diese Technologien einer besonderen äh, Aufmerksamkeit, äh, also eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und in Europa ist das so, dass wir generell bekommen ähm, die Trends und die Gesetze und die Auswirkungen von den Amerikanern etwa fünf Jahre später. Und jetzt ist es langsam soweit. Jetzt redet die deutsche Ratspräsidentschaft. Also in 20 Tagen hat, nimmt, übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft im Rat. Heißt, für sechs Monate sitzen die... Äh, ja. leiten die, äh, was der Rat macht. Und die deutsche Ratspräsidentschaft hat sich diesen Emerging Technologies angenommen. Äh, aber was die deutsche Ratspräsidentschaft machen möchte, ist, dass sie im Grunde sagt, ja, diese Emerging Technologies sind sehr gefährlich. Wir müssen da ganz viel forschen und ganz viel äh, vorher herausfinden, aber auf keinen Fall dürfen wir da irgendwas regulieren. Und das ist halt dem zu schulden, dass die Industrie in, in Deutschland und auch äh, im in, in ganzen Brüssel-Lobby-Zirkus extrem viel zu sagen hat, die deutsche Industrie. Und die deutsche Industrie ist halt, wenn ich mir so Siemens und äh, wie sie alle heißen, halt so angucke, das sind die Firmen, die diese Emerging Technologies produzieren. Und ein paar Beispiele, ähm, also Additive Manufacturing, diese 3D-Printing-Sachen. Äh, 3D ähm, das ist eine von diesen. Dann äh, Advanced Materials, das ist alles, was irgendwas mit ähm, äh, Carbon Fiber, Nanotubes oder ähm, diese selbstbauenden Roboter, Swarm Technology, also Sachen. Also Dinge, die man teilweise schon aus irgendwelchen Science-Fiction-Sachen kennt oder die es tatsächlich schon gibt in, in, in der Anwendung. Ähm, und diese Sachen sind natürlich die, die nächste ähm, wirtschaftliche ja, Basis also für die Industrie des 21. Jahrhunderts. Das heißt, die deutschen äh, Unternehmen wollen nicht reguliert werden in irgendeiner Weise, damit sie diese Sachen produzieren können und verkaufen wollen an alle möglichen Länder, wie sie wollen. Äh, in den USA haben die einen sehr, sehr national security relevanten Aspekt zu diesen Emerging Technologies genommen. Und haben im Grunde ihr State Department, Pentagon und ich bin mir sicher, die CIA auch irgendwie, haben sich zusammengesetzt und haben im Grunde beschlossen, also hier sind Emerging Technologies, äh, diese werden nicht mehr exportiert an die Chinesen und äh, teilweise auch an andere Länder, die halt äh, Competitor sind von den USA. Ähm, das habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen, das war diese ganze Huawei-Sache und 5G. Da ging's, äh, zu dem Zeitpunkt ging's um die 5G-Geschichte, äh, und deswegen wurde das äh, dann in, medial dann halt auch, das war der Schwerpunkt. Das war ein Teil von dieser Emerging Technology-Strategie ähm, von den Amerikanern. Und was gerade passiert in der Europäischen Union, ist, dass wir im Grunde wirklich am Anfang davon stehen und im, in den Ausschüssen, in denen Marketta äh, ist und für die, für die ich arbeite, versuche ich gerade, diese ganzen Themen ähm, ja, in den Vordergrund zu rücken. Weil äh, Emerging Technologies etwas sind, was bei Definition etwas Neues ist. Und äh, wenn Abgeordnete oder wenn, wenn der Staff von Abgeordneten keine Ahnung von einem Thema hat, dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lernt es oder man sagt, dass es nicht wichtig ist und äh, macht die anderen Themen. Und gerade sind wir so in der Phase, äh, dass, dass viele Leute sich das wirklich angucken, weil es einfach von vielen Seiten kommt. Es gibt da einige NGOs. In, in, in äh, Deutschland ist es diese äh, Merix. Das ist eine NGO, ähm, die einfach die, die China-Politik warte mal, ich, ich, will, ich will nichts Falsches sagen, aber die, die, ähm, die sich mit der, mit der chinesischen ähm, Außenpolitik und Handelspolitik und äh, was wir dazu, dafür machen sollten, halt auseinandersetzt. Und die haben jetzt äh, vor kurzer Zeit etwas rausgebracht, das kann ich vielleicht irgendwann mal posten nach, dem, nach diesem Chat, falls das Leute interessiert, wo es auf Expertenlevel äh, jetzt diskutiert wird, und diese ganzen Emerging Technologies mit ihren ganzen Gefahren, wenn man sich so Biotech zum Beispiel anguckt, äh, die Balance zwischen das dürft ihr machen und das solltet ihr machen, gleichzeitig, äh, da hier sind ethische äh, Grenzen und es muss Enforcement-Mechanismen geben, die diese ethischen Grenzen auch kontrollieren. Also das, äh, dieses Beispiel zum Beispiel, äh, wenn in, als in China ein Arzt äh, CRISPR, diese CRISPR-Technologie, genommen hat, um äh, menschliches Genom zu verändern äh, in einem Le Leben, also in einem Baby, das wirklich zur Welt gekommen ist. Das war so ein, ein ethischer, eine ethische Red Line, die von den Chinesen gebrochen wurde, wo ich aber aus verschiedenen äh, Informationsquellen weiß, dass solche Dinge auch von europäischen, amerikanischen Firmen gemacht werden und wurden. Also, Emerging Technologies werden gerade fast nicht reguliert. Äh, das ist teilweise ein Problem von Definition und Scope und größtenteils ein Problem, weil einfach Experten fehlen. Ex Experten, die jede Technologie verstehen und äh, Gesetze so schreiben können, dass die, einerseits wollen wir ja diese Technologien haben, die haben ja einen, einen sehr großen Nutzen für uns. Äh, aber gleichzeitig die Gefahren von diesen Technologien halt kontrollieren. Und das gibt es gerade nicht. Äh, und ja, das sind so die drei, sage ich mal, Hauptthemen, die mich gerade beschäftigen. Das Problem im Parlament ist, dass man durch diese äh, Komitee, Komiteearbeit eine künstliche Trennung von, von diesen ganzen Themen hat, äh, die wie schnell sich Technologie entwickelt... Und mit wem wir wie handeln, hat unmittelbar zu tun, wie unsere Sicherheits- und Außenpolitik ist. Und diese ganzen Sachen sind halt zusammen. Das, äh, das Problem von, von dieser Komiteearbeit, es wird versucht, also man versucht es dadurch zu ähm, lösen, dass es entweder Spezi Spezialkomitees gibt, zum Beispiel soll es eine für Disinformation geben und äh, im, im Parlament. Denn Disinformation ist so das, das große Thema von Marketa. das Also, ich sag mal, das letzte Thema vielleicht. Das ist so weit und ähm, ich kann nicht direkt sagen, ob es da ein Gesetz dazu geben wird, weil Zensur ist halt etwas, was, wo man, ja, ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, was die, was die Probleme mit Disinformation sind. Ähm, das ist ein Thema, was gerade von der Kommission aufgenommen wird, in einem äh, Prozess, der noch nicht legislativ ist. Also ich glaube, Ende Juni, ja, Ende Juni äh, ist die Deadline für die Kommission, dass sie einen Vorschlag von verschiedenen Maßnahmen an, an das Parlament und äh, Rat ausgibt, wo es im Grunde diese Disinformation-Problematik äh, Disinformation, äh, aufgreift. Ähm, was wir machen, ist Experten zu befragen, welche Maßnahmen ähm, gut und welche Maßnahmen schlecht sind. Um Disinformation-Campaigns von Third Actors und von, von Domestic Actors halt zu verhindern und um Deterrence zu schaffen, dass ähm, Staaten wie Russland und China nicht einfach unsere Diplomaten ähm, sozusagen die ganze Zeit belästigen können, damit es funktioniert und äh, Disinformationskampagnen an unsere Bürger ähm, Initiieren können die ganze Zeit ohne jegliche Kosten zu haben. Also, das ist ein Projekt und ein Thema, was wahrscheinlich die nächsten drei, drei vier Jahre gehen wird, bis zum Ende des Mandats, einfach weil ich bisher noch nicht sehe, dass da irgendwelche äh, regulatorischen ähm, Lösungen gefunden worden oder irgendwie diskutiert werden. Bei den anderen Themen ist es so, dass, dass es da schneller vorangeht und vor allem bei diesen Emerging Technologies, äh, dass man jetzt langsam aufgewacht ist. Ähm, ja, mehr habe ich jetzt das mal Inhalt nicht mehr nicht überlegt zu sagen, Daniel. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen nochmal. Ähm, wenn ihr auch, äh, wenn ihr ganz banale Fragen habt zu, ich, ich wie gesagt, ich, ich, hab, ich sehe nicht wen was interessiert. Einfach zur Arbeit im Parlament selbst oder zur Lobbyarbeit oder sowas dann kann ich auch dazu reden. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was die Leute interessiert. Oder vielleicht kann ich äh, einfach fragen, wer denn hier äh, Europa Universalis spielt. Äh, weil der neue Patch rauskommt und ich das eigentlich Multiplayer spielen wollte. Ich habe einen Kumpel, der das schon spielt, aber ich glaube, es macht mit mehr Leuten mehr Spaß. Also falls ihr schon irgendwie so eine Runde habt, würde ich mich da sehr gern mit beteiligen. Also, Gaming scheint geregelt zu sein. Samantha scheint das auch zu spielen. Aber wenn wir auch jetzt jemanden, der aktiv europa Europaarbeit, also Arbeit im Parlament, Erfahrung hat, liebe Piraten, nutzt die Möglichkeit. Sorry, nein, ich wollte ich nicht hier unterbrechen, aber wenn es eine Runde, wenn es keine gibt, dann lass doch eine machen. Okay. Ja. Are we speak English, or, or only Czech? I can, I can speak English as well. so... Oh, um, I, I, can, I, I am a, a pirate from uh, Italy. Spider and Air. Spider and Nicola. Hi, Nicola. So I, I speak English, so if, by all means, no Italian, though. Okay, English. I try to, <laughs> to understand English well. But we are in eight people, ten people in, the, in this talk. Seems about right, yeah. Okay. So I was I was just saying um, sorry it was in German. Um, if you have any any particular questions to work in the Parliament or European uh, Union in general or the Pirates there, then uh, by all means shoot. Uh, I want to ask uh, how uh, the uh, um, sorry um, my English is not so well. Uh, my how oh, the people uh, in the Parliament uh, that have the uh, stay there kann uh, help kann uh, uh, work uh, and how the Pirate uh, um, make it work on the um, on the Parliament uh, because I I don't see a very uh, very a very lot of uh, movement or uh, uh, I don't know I spe I explain how the the the Pirate Pirat work on, on the Parliament uh, exactly uh, so I if I, if yeah, I may I, If I may repeat the question, I, I think you're asking how, what we're doing exactly in the parliament because we have low visibility there, is that, is that about it? Yeah. Yes, this is a, uh, a little bit of, of my question. Uh, now yeah. I, I think about the other and I speak about that. You can answer to that, it's, I thank you. So as I, as I said in German before, it's, it's rather difficult right now to meet because the technical ability of parliament to work functionally to have some kind of you know to pass laws to to do the thing it's it's being its members are being paid for is is very limited right now there's emergency uh, measures that are in place and the voting works now from our side um i mean i'm not a comms guy so I, if if we are not really visible on the ep then uh we need to just work better i i can't tell you why that is uh, it, but Generally, work has slowed down so immensely that it's, it's very difficult to you know, pretend that we're constantly passing laws and doing important things if nothing is happening. So I think that's part of it as well. Okay, but uh, you would go in the parliament every day or on some day uh, there are uh, a constant uh, presence of the people uh, in the parliament or Only uh, if some uh, call is, uh, or there is some call for people to speak about something uh, for union, because I, I, I find um, the uh, site of uh, of European uh, uh, Parliament, and I see that uh, are uh, working from from uh, uh, Monday to uh, Wednesday. To, sorry, to Wednesday. Yes, uh, five days at at uh, at, uh, at week, and Saturday and Monday and. Uh, Sorry, I said to uh, sorry for um Dominica, sorry. Um the the, sorry. the word no come. Okay, sorry, but if they war and uh, I see that since uh, some day uh, there are uh, two uh, or three uh, worker and uh, not more. Sometimes some day are six worker uh, to speak about uh, but not a lot. Oh, if if I may again repeat so Uh, the fact that we are not working five days a week in, in Strasbourg weeks, is I, I, have, I really didn't understand exactly what, what you're asking. But I think what you're referring to is that parliamentarians, they also have a constituency, which is outside of Brussels, that they're often at and that they do their work there. So for for Marketa, for example, she often talks to people in the Czech Republic simply because it's her constituency and she explains them um, current European initiatives and things like this. So the work that that is visible is often only a small part of the actual work that uh, parliamentarians and, and us do. Um, I don't know if that answers your question. There is another question on trade. Um, <laughs> Nicolo, if you don't mind me ask, uh, answering that one, or um, yeah, a little bit, but I I I, I don't understand how the how do work hard? Uh, because I, I don't know I, and another. Oh, from home, said... home office. It's home office right now. For home M office. All, of, yes. all all yes. all all of people. Home, home. Okay, now now be for the uh, the the COVID uh, emergency, I, I suppose. I mean, the parliament itself, so I live not far from it, and I can go there, and there are people there, but uh, it's just the people that have to be there, basically. Most people work from home, yeah. But in live conference? Yes, yes. Okay, and there are um, um, a recording of the live conference uh, to see what you speak about, uh, or the work where, where, where that we can uh, see uh, and uh, uh here for for about what you speak about so you, the question is whether these um conferences are are public and visible if okay it, yeah okay. um so i give you an example i watched a uh event w a fairly high level uh, american ambassadors uh the the the boss of the liberals in the european Parliament. And a couple other uh, people, high-ranking, working hmm. uh, a conference in the Atlantic Council. Atlantic Council is a transatlantic um, organization, yes. fairly known. Uh, the topic was 70 years of uh, transatlantic relations because of the, you know, the, the anniversary recently. And that event had, I think, 16 viewers live. And then if you go on it now, it probably has maybe 200 views. So The fact of the matter is those events, most people don't really care. The ones in the parliament, you can watch um, um, you can watch the the committee meetings, for example. you can watch them online. they They are um, there to to see, I, I believe on the official website of the parliament, probably. Um, I don't think they changed that, yeah, so you can see it, but The, the topics and the details and its own language is so foreign to most people that i believe the only people that really watch this are people that have to watch it for work <laughs> but that that's a that's a general problem there is a uh initiative to have to change the debating culture in the in the european parliament it's a new initiative done by new meps uh, young meps and The goal of that is to make these things interesting again, because they've never been interesting uh, in the European Parliament. It's, it's, it's just old people uh, talking after one another in a fairly uh, dry way. Yeah. Uh, Nicola, uh, I'm yeah. sorry, but I will, I will try to answer the, the trade question now. Yeah. But, oh, but you're, you're one of the brave ones that asked, so uh, if you want to ask after that, you're of course welcome. After I ask you other <laughs> Yes. Okay, so there is a question. Um, uh, by the way, is it okay if I speak English? Is that okay for everybody? Daniel, is this okay? Yeah? Okay. When uh, we mittendrin die Sprache rennen, ist vielleicht nicht so ideal. Nicolo, I'm, I've been told to speak German. Okay, I don't understand but okay. So, warte mal, die Frage war hier von Samantha. Die EU-Standards durchsetzen will. Ähm, also ich glaube, die EU, die EU hat eine Definition als Weltmacht, eine eigene Definition, die sehr, sehr viel auf Economic und Soft Power äh, ausge... ja, zentriert ist. Und Soft Power kann man halt nicht haben, wenn nicht alle mitspielen. Ein, ein Beispiel, äh, Pariser ähm, Klimaschutzabkommen. Als die USA da raus sind, äh, hat das halt für die EU bedeutet, okay, der größte Verschmutzer ist halt nicht mehr Teil von unserem Soft Power Initiative. Das heißt, ähm, die USA überholen werden wir wahrscheinlich nicht können, auch was die Handelsstandards angeht einfach weil die USA, ähm, was Handel angeht, sehr, sehr viel, wir müssten, keine Ahnung, wir, wir müssten jetzt kontinuierlich so um die drei bis fünf Prozent wachsen für die nächsten, sagen wir mal, zehn, 15 Jahre, um auf ein Level zu kommen, wo wir genug internationale Cloud haben, dass wir, mit den, dass wir die USA ähm, ja, absetzen könnten. Die Idee von der EU ist eher, dass man merkt, ähm, Global Players aus den USA und aus China sind jetzt nicht mehr nett zu uns, äh, um es mal banal zu sagen. Also, dass die unseren, die wollen unsere Market Share, die wollen unsere Ko Konsumerdaten, die wollen all unsere Sachen haben und wir sind, die EU ist einfach jetzt ein, ein äh, Abnehmermarkt. Und das will man nicht. Man möchte kein Ruletaker sein und einfach nur darauf reagieren, was Facebook und Co. und die ganzen anderen Multinationals halt mit uns vorhaben, sondern man möchte eigentlich auch seine eigenen National Champions aufbauen. Und das ist vielleicht das, was zu deiner Frage eher die Antwort ist. Äh, Industrial Policy äh, wird das genannt. Und die Kommission hat äh, in ihrem letzten Papier, was der Plan ist für diese Legislatur für die nächsten fünf Jahre, haben die gesagt, dass Industrial Policy, also National Champions, dass man eine, eine Firma oder einem Unternehmen sozusagen bessere Konditionen gibt, Public Procurement und sowas. Äh, das ist ein Teil der Strategie, die gerade besprochen wird, ob man das nicht wieder machen sollte. Und das würde dafür sorgen, dass die, dass die National Champions von den USA, also die ganzen, keine Ahnung, äh, der military industrial Complex von den äh, Silicon Valley, dass die Konkurrenz hätten plötzlich aus Europa. Ich glaube, das möchte man eher. Ähm, Industrial Data, ja. Bei diesen Handelsstandards sind eher die Chinesen diejenigen, die wirklich zu diesen äh, ISO-Konferenzen und diesen ganzen anderen Bodies, internationalen Bodies gehen und dort wirklich sehr clever äh, einfach mal ihre Standards durchsetzen. Wir haben noch ein paar Minuten, also meldet euch jetzt. Ihr ja, werdet doch sicher noch die eine oder andere Frage haben. Es ist, es ist gut zu sehen, dass uh, auch Leute außerhalb der, der EU-Bubble von der EU etwas uh, <lacht> genervt sind. Ich würde sagen, wir geben noch so, so sieben Minuten, dann haben wir eine Stunde gemacht uh, und uh, dann uh, machen wir die Aufnahme aus. Ich kann vielleicht, vielleicht eine Anekdote, uh, wenn keine Fragen... Uh, I'll do it in English for Nicolo as well. So maybe an anecdote uh, from, from the lobbying uh, circus in the parliament. Uh, the way you have to see it is that because Brussels regulates so much of uh, the European industry, it, has, it is very, very beneficial for companies to spend a lot of money and a lot of manpower to lobby on certain things one standard deviation or one whatever can, can mean uh, millions or billions in, in, in profits or loss for, for a company. Uh, the, there's enough cases that basically uh, show you that this is the case. And so what you see is that um, Brussels is the second high, has the second highest concentration of lobbyists in the world, uh, Washington being number one. And the way this manifests is that when we worked on this so we, we work on this regulation for export control of dual use goods the one i mentioned for a couple of years now right in the beginning when we got the file we met i think over what was it i think over 80 different uh companies all of the german ducks companies all of the associations and usually these people come in groups of yeah The, the BDE, so the, the, the, German, uh, the German Industry Association, the, the most powerful organization probably in Brussels, they met us with, uh, I think there were five, five people. And the way I have to uh, see this is that you're in a, in, a, in a room and they tell you that it is a very bad idea to regulate whatever because it will lose jobs and uh, other, other reasons. And then you are, uh, depending on your political group, either you take this for granted and basically do whatever they want, which is usually what uh, the conservative groups are doing. We even have proof that the amendments, so the changes to the law, that these, uh, that these groups, for example, BDE or Business Europe or all the industrial want, uh, the changes to the laws that they want, which is usually what they're lobbying for, they want laws to be written a certain way these changes came directly from industry in the case of my regulation. So the way it works is that industry has so much power and uh, asymmetric information because they have all the experts and they know exactly what the consequences of each change will be, is that for an organization like the European parliament, it is usually, we, we are playing from behind when it comes to the lobbyists, they know more, they have more money. Now I, I have friends who work in the Bundestag and they tell me it's not much different there, but I find it quite fascinating that in the European Parliament at least, there is a discussion about uh, the transparency register for, for lobbyists, and the pirates are you know the big, the big fighters for this. But consistently, um, SPD and uh, CDU and all the you know, the, the conservative parties, they consistently vote against anything that would, have, that would uh, create any transparency. So, it is easier for these groups in the European Parliament than I believe in national governments to keep all of this secret. So, the, the progress on the, on the trans transparency list and I, I know that uh, Julia was working hard on this, it is, it is a very important battle, but it's It is so difficult because the, the, the benefits for lobbyists and for MEPs and for other people that work together to, to be unknown and to not to have the public know where these changes come from are so huge that I don't see that problem changing anytime soon. This was my little lobby rant. So Daniel, is fast 7. Let's the last chance. Und dann beenden wir die Veranstaltung und danken dem Paul äh, sehr für seine Zeit und für die äh, Informationen, die er uns hier zuteil teilen hat. Ich würde, auch, ich würde auch anbieten, dass, ähm, falls es äh, Transrights, Trans ganz wichtig. Ähm, ich würde vorschlagen, weil ich ähm, nicht weiß, ob ob euch das interessiert und ob ich jetzt irgendwie Interesse geweckt habe. Falls es welche gibt, dann äh, schickt mir einfach eine E-Mail oder sowas. Und dann kann ich, äh, kann ich euch quellen oder, für, also ich habe ganz viele ganz viele Sachen gesagt, manche von denen waren bestimmt auch falsch, äh, aber ich kann euch zumindest die Quellen schicken und Background für die Themen, die ich angesprochen habe. Nicola, do you have another question? Your last, last chance? uh yeah but uh I, i see that you speak about the lobby and i want to ask you uh two questions possible One, want uh, yesterday started the european assembly uh, citizen assembly um it's very inter interesting and the next is uh, one in one of July. like i want to know uh, how the, the peerart uh, party can uh help has To have uh, as people, I say, as our people in the Europe, uh, to have the benefit of this uh, uh, Citizen Assembly uh, and what can uh, propose for a better Europe uh, State. Uh, I am for a united State of ever, Europe. And other question is, uh, uh, how can how we can stop the lobby in the parliament every parliament in europe in, in <laughs> italy in, in europe in france in germany how we can how uh, the people uh, these people can go in the parliament and uh, have the uh, power the power uh, of uh, uh, Yeah, yeah no, I, I get you. I, get the you. Power. I have the power, have the power yeah. to, to, to make it the, uh, the, our policy and our uh, life. Yes, you understand what they want to... No, no, I get you, I get it. you. Okay, thank you. Um, very easy questions. Um, so the first one, um, <laughs> I mean, what we did is through our internal working groups, so it, I don't want to go into much detail, but it's basically there, there are certain groups and, and uh, responsible people who are channeling all the proposals that MEPs and uh, just like the pirate MEPs have into the final process. Now the Conference of Europe is the, the, the big important one and we are working from our office and from the other offices to basically have uh, input of what we actually want in this Conference of Europe to be discussed and what these assemblies are supposed to do in the end. Now, in my personal understanding, these assemblies are supposed to rebalance the weight of decision making and interest representation. So, yeah. give, you, give you an example. Uh, what is it like? 90% of people, if you ask them, they really want us to trade uh, responsibly. They want us to have environmental regulation. They want us to, uh, us to, to not export uh, uh, slave labor, basically. So, but our policy is dictated by member states who say, Well, no, we, we really like that because, well, that's more profit. Now, the citizens assembly, in my mind, should be a vehicle that takes issues like this, where let's say a vast majority of Europeans want something, but member states, governments do something else. And it should take those issues and it should discuss them with, based on some type of shared, shared reality and let's say scientific approach. I mean, these are all very objective terms, but you know what I mean. And this discussion needs to then be a mandate for, I don't know, let's say the European Parliament or some other institution to change policy, to, to overcome what member states want and to change policy. Yeah. Um, this is ultimately the goal. I mean, we're working on it uh, through our internal channels, but you have to keep in mind the, the political group that the pirates are in, the Greens, the Greens IFA, they hold 8% of the European Parliament. Uh, we consistently: eight. Eight eight. Yes. We consistently are louder than these eight percent and do more and have more impact, but we are never majority. And so politically speaking, there is no way that what pirates want will be 100 percent the outcome of what's going to happen, simply because we don't have the majority. But it doesn't mean that we shouldn't work on it. I mean, we, we are working on it.) Um, I'm just saying this, that you should not be too optimistic of how much of the exact pirate proposals will be in there 100%. Uh, and the second question, I think it's important to have input from industry, generally speaking. Yeah, yeah, you, you want, they have, they have the data, they, they have the, like for, for the law that I'm working on for example, if I didn't know what certain things would do, I would not be comfortable in proposing changes to any law. So I need their knowledge. But what, you, what you're saying, and I think what you mean is that the disproportionate amount of power that these lobbyists have over other yeah, that is. actors I think this you can only I think the pirates already, Julia already started with, with the right uh, campaign here. You, you, need, you need a binding set of rules that are enforceable and then nobody can get around, where if you want to meet a decision-maker as an industry, it will become clear that you did that what you and what you discussed, so what was the topic of your meeting. And what you do with this is that, let's say, it looks very bad if the, the commissioner for uh, the, I don't know, the, the disinformation law is constantly meeting Facebook. It just looks very bad. So what these people will do is they will have to explain why and there will be some kind of scrutiny from the public and maybe some interest from the public. So I think you need transparency uh, because you cannot regulate um, lobbying uh, like that in general. That's the, the big problem. Yeah, I understand that we need the, the, the industry, but uh, for, this, the, for its question, but not for its what to do and what we need to do for it. You understand? That? Yeah, I agree with you. Yeah, yeah, because industry... I, I, I work for... Uh, For an industry, or you work, or some people work for industry. Yes, this is this is good. But the polit uh, the political of the people of the world is not the decision the of the, an industry. the is the people the, uh, that decide the, the the, what is the uh, our life. You understand? Because uh, we have especially only, especially with digital we, yeah, companies. Have, yeah, but we have only one heart, only one son. Uh, uh we don't we, we we can go to to mars and we have uh we we are an uh, hospital in this earth because I I, i i like an astronomy uh like um we, we Nicolo, can, we, if you if yeah, you don't mind sorry. i would give i would give to daniel i think this was supposed okay, to for, sorry. for an hour no daniel yes that oh, was just finished. Finished. Okay. <laughs> but thank you for your questions so, ähm, dann äh, jetzt bin ich auch in Englisch. Machen wir aber auf Deutsch die Moderation. Also vielen Dank an alle, die hier waren. Vielen lieben Dank an Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier ein bisschen mit den Piraten zu reden. Auch wenn jetzt nicht so viele sich getraut haben, Fragen zu stellen, haben sicher viele gerne zugehört und vielleicht auch das eine oder andere mitgenommen. Ähm, ich mache dann jetzt die Aufnahme aus. Hast du noch? Sehr gerne. Spaß? Und wie gesagt nochmal, falls es falls es äh, im Nachhinein irgendwelche äh, Fragen gibt oder falls ihr Interesse habt am Parlament, dann äh, schreibt entweder, ja, wen soll man da schreiben? Am besten mir wahrscheinlich. pauldiegel@protonmail.com protonmail.com Auch für die Aufnahme. So, und jetzt ist die Aufnahme aus.